Bei wir sind hier in Neustadt. Da ja, wir, wir gehen angeln, wir gehen Dorsch angeln, das wird auf jeden Fall mega genau. lustig. Karls Angelshop kennt jeder, da kannst du Boote mieten, ist äh, super interessant, super netter Typ, der gibt irgendwie Tipps und so. Für jemanden, der nicht aus der Gegend kommt, so wie ich, ist das super tough, weil ich äh, eben halt die Spots nicht kenne und nicht weiß, wie es hier so gegeben hat, sind welche Köder gerade laufen, und sowas in der Richtung, wenn du hier am Laden bist. Auf jeden Fall mal reinschauen und Macht uns wieder Spaß. Ich für meinen Teil muss mich den Laden. Dank Corona müssen wir was mit der komischen Maske tun. Genau. <lacht> Köder nicht am Grund und schon ein Fisch. Daffeldrill. Und da bin ich zu Okay. Okay. Okay. Ja. ja. ja. Erst yeah. ne? ja. Erste Fisch auf dem Schabot. Und dann. Boah, <lacht> kommt er. Ja. Erste Dorsch vom Boot. Oh, Boah, Da kommt er. Boah, ist der schön. Ja. Komm her. Boah, ist der schön. Ja. Das war ja. oh, ja. so, raus, Vielen Dank, Vielen Dank. Boah, ist der schön, oder? Ne? Komm mal. Ist das ist schön. <lacht> Boah, Dank Petri. Hey. Und? Wie war der Mist? Oh, böse. Böse. <lacht> Richtig böse. So. Ja, guck mal. Ah, ah Die Weise, hätte fast ah, zugeschlagen. Also dann. Erster Drift. Erster Wurf. Erster Fisch. <lacht> Und dann der Dorf. Auf meinen persönlichen Lieblingsköder von der Lande. Ja, meine auch. <lacht> ich bin gespannt. Ich finde mega krass, dass man sieht nichts, also man sieht keinen kein Riss, nichts, gar nichts. Und für mich war der auch nicht klein, der Fisch. Also mmh, dann nee, das war fast 60er. Das war schon gut, das war schon gut. Hm. Wenn, ich jetzt was anderes, wenn ich jetzt was anderes dran gehabt hätte, wie high oder was, keine Ahnung, wäre das direkt zerrissen. Ne? Ja klar. Also das ist schon nicht <lacht> schlecht, Herr Specht. <lacht> Bereit für den Nächsten. Wir fahren ist mal eben da rüber und dann. Rupfen wir noch einen raus. Yay! Yeah, Voll Gas! Tut <lacht> <lacht> <Entschuldigung. lacht> Oh man, it He's Ich habe zwei Fänge mit Ja, vies, ja. ja, Ja, Schöne Fisch, ja! Schöne Dorsch op dem Schabot! Ja! Ja, <lacht> ja, ein guter. 3 <lacht> I think <laughs> oh, <dear. laughs> oh, Oh a thing on Meine Fresse, das war ein Knaller Tag. Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe meinen ersten Dorsch gefangen. Ich glaube, ihr habt es alle gesehen. Wir haben gut gefangen. Und die Stimmung auf dem Boot war einfach Weltklasse. Das Ganze müssen wir wiederholen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Unten Like, unten Abo. Und folgt uns bei Insta. Und folgt uns bei Facebook. Vielen Dank für jeden, der es sich anguckt. Und genauso viel Spaß hat wie wir. Lasst es euch gut gehen, euer Domme. Bis dann. Perfect.